Was für die, für die Absolventen von heute ähm, einen immer größeren Stellenwert hat, das, das erleben wir in den Gesprächen, ist ähm, Work-Life-Balance. Und das ist was, was wir sehr ernst nehmen. Und ähm, gleichzeitig ist es trotzdem so, dass das je nachdem, wo man bei uns einsteigt und in welchem Bereich man bei uns arbeitet, durchaus sehr unterschiedlich ähm, wahrgenommen wird und aber auch sehr unterschiedlich interpretiert wird. Also man kann bei der Uni Credit privates und berufliches sehr gut miteinander vereinbaren. Das Gleitzeitmodell erlaubt es. Über die Arbeitszeit hinaus unterstützt uns die UNI-Credit zum Beispiel durch den HVB-Club, wo wir vergünstigte Fitnessangebote bekommen oder auch andere Sportangebote, die wir nutzen können. Daneben gibt es das Ski Skimeeting, das jährliche in Italien, wo man daran teilnehmen kann und dort eine Woche lang Skifahren gehen kann mit den, mit den Kollegen zu also vergünstigten Konditionen. Was ich sehr spannend finde, ist der FNA, also Finance and Advisory Soccer Cup im, im Sommer, wo wir zusammen Fußball spielen und wo quasi einen Tag gegrillt wird und Fußball gespielt wird. Bei uns ähm, im Unternehmen ist es so, dass jeder die Möglichkeit hat, das in den Gegebenheiten des jeweiligen Arbeitsplatzes eben flexibel zu gestalten, mitzugestalten und eben auf die individuelle Lebenssituation ähm, anzupassen, so dass eben hinterher die Zeit im Büro und die Zeit ähm, außerhalb des Büros gut ineinander greift und man eben beides ähm, gut unter einen Hut bekommt.